Oh, herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. <lacht> ja, 40 Jahre Löwenzahn wird ja dieses Jahr gefeiert und ihr habt gefragt, warum überhaupt die erste Löwenzahnfolge lief 1981, in meinem Geburtsjahr. <lacht> ja, das hängt damit zusammen, dass 1980 ging die Produktion der Folgen für Löwenzahn los. Also 1980 ging es los mit der Produktion der ersten Folgen für Löwenzahn, weil 1976, 77 gab es die ersten Überlegungen beim ZDF, dass man eine äh, Kindersendung machen könnte zu den Themen Natur, Umwelt und Technik. Wichtig dafür waren Dr. Ingo Herrmann als Leiter der Abteilung beim ZDF, ne? also heute wohl Redaktionsleitung oder, oder, ne? Und damals halt Dr. Ingo Herrmann. Und ähm, ja, da ging es also 1980 los, es gab ja vorher Pusteblume, das war ja der erste Vorstoß, ähm, dass sie in den 70ern, also 76, 77, 78, 79, haben sie ja die ersten 20 Folgen produziert. Dann gab es da aber einige äh, Unstimmigkeiten zwischen der Produktionsfirma auf der einen Seite und dem ZDF auf der anderen Seite wie die einzelnen ähm, wie die einzelnen Folgen auszusehen hätten. Ne? Das hat ihnen nicht so gefallen beim ZDF. Und da haben sie ihnen gesagt, komm, mach das anders. Wir möchten das so und so. Und das, da gab es einige, ähm, einige Reibereien, Unstimmigkeiten. Und dann hat das ZDF die Zusammenarbeit beendet. Und man hat überlegt, was macht man jetzt? Äh, die Sendung kam gut an bei den jungen Zuschauern, bei der Zielgruppe. Und das wollte man eigentlich fortsetzen. Das Problem war damals, Peter, lustig, war nicht beim ZDF angestellt, sondern direkt bei, bei, bei der FIB, also bei der Produktionsfirma von Pusteblume. Damit hatte er einen gültigen Vertrag. Die wollten ihn nicht aus dem Vertrag lassen. Da gab es einige äh, Sachen, die man vor Gericht klären musste. Aber 1980 ging dann die Produktion los jetzt in Berlin, das war auch ein Wunsch von Peter Lustig und äh, mit der, äh, heute noch der Produktionsfirma Studio TV Film, damals unter der Leitung von Herrn Dr. Mann, viele liebe Grüße an Herrn Mann und äh, ganz wichtig für die Anfänge von Löwenzahn waren ja Klaus Landsiedel, Peter Lustig, Klaus Hein Fischer, Sabine Jörg und Tim Morris, Gabriele Rötermeier, Dr. Ingo Herrmann, Jürgen von Kanalski. Also, liebe Leute da draußen, für alle, die noch da sind, ich danke euch. Ich danke euch dafür im Namen aller Fans. Ich denke mal, das ist auch in eurem Sinne. Danke, danke, danke. Denn ohne euch hätten wir Löwenzahn heute gar nicht. Dann gäbe es keine Sendung. Wer weiß, was es dann geben würde, aber... Kein Löwenzahn, kein Peter Lustig. Also vielen lieben Dank an alle damaligen Beschäftigten, auch die, die ich jetzt nicht genannt habe. Vielen lieben Dank und äh, ihr seid klasse, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Gerade Frau Rötemeier auch, die auch die Idee zu dem Namen Löwenzahn hatte und äh, Dr. Schon Dr. Ingo Hermann als Leiter vom ZDF, also nicht vom ZDF selbst, sondern von der Abteilung für die rein vielen vielen Dank ähm, Tim Morris der das ist ja der hat die Drehbücher auch einige tolle Drehbücher geschrieben gerade in der Anfangszeit Klaus Hein Fischer der ich das irgendwo nee habe ich gerade nicht ähm, der hat ja die, die den ersten Löwenzahn Vorspann gezeichnet er hat den Bauwagen entworfen er ja er hat äh, in den ersten Folgen, wenn ihr da mal schaut, habt ihr, hat er ja gesehen, habt ihr gesehen, die ganzen Zeichnungen in der Folge, mit dem, genau, in der ersten Folge war doch die, ich glaube, das war auch von ihm, mit dem, mit dem, mit dem Mond, diesen komischen Typen, der, der alles rechteckig haben wollte. Ähm, ich glaube, das war auch von ihm. Aber viele, wenn ihr euch an die erste Löwenzahnfolge erinnert, wo Peter Besuch von Trude bekommt und, äh, diese Animation, auf dem wo er mit dem Kaffee kleckert, weil das Flugzeug gerade rüberfliegt. Und dann war das ja so, dass. Ähm ja, wo er mit dem Kaffee kleckert. Und dann sehen wir die Animation. Das ist auch von Klaus Hein Fischer. Er war ähm, so bekannt dafür, diese, diese. Wie soll man das nennen? Scherenschnitt animationen und so ich kenne den richtigen Begriff dafür nicht, aber diese diese diese, Schneid, diese, diese Sachen, die aussehen, als wenn sie ausgeschnitten sind und sich dann bewegen, gerade für so eine Sachen war er berühmt und bekannt. Und ähm, ja, er hat das gezeichnet und da sage ich Dankeschön. Auch ähm, Klaus Landsiedel, ähm, Jürgen von Konatski. Ja. Also, vielen, vielen lieben Dank an Dr. Mann und sein Team, sein damaliges Team, an Studio TV von heute, an das ZDF und an die genannten Personen. Vielen lieben Dank auch an Peter da oben, an Herrn Schulke, Helmut Kraus. Wir vermissen euch. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr das alles so toll gemacht habt, dass wir jetzt, 40 Jahre später, <lacht> immer noch neue Abenteuer aus Berstadt erleben dürfen. Also, Dankeschön dafür. Ich hoffe, die Frage ist jetzt ein bisschen beantwortet. Warum feiern wir dieses Jahr? Ja, und dann gab es noch die Frage, warum gibt es eigentlich keine Löwenzahn-DVDs? Nun, es gab Löwenzahn-DVDs und zwar die habe ich sie gerade hier. Moment mal. Ein Augenblick. Es gab Löwenzahn-DVDs, ähm, jetzt gibt es keine, es gibt auch keine Staffel-DVDs, warum ist das so? Das werde ich immer wieder gefragt und ja, auch mich stört weil ich hätte sie gerne auch doch es gibt wohl gravierende rechtliche Probleme. Das hat nichts mit Peter lustig zu tun, sondern man munkelt. Keine gesicherten Informationen, aber man munkelt, es hängt mit den Einspielern äh, zusammen. Einspieler, das sind die, die Informationsvideos, ähm, die zwischen den Spielhandlungen kommen. Die erklären, also wie nach Aufgeschlüpft oder so eine Sachen. Die wurden damals eingekauft und äh, ja da sind die Rechte nach ein paar Jahren dann abgelaufen. Und anscheinend wurden die nicht verlängert. Und wenn man natürlich etwas neu auf den Markt bringen will, dann muss man die Rechte haben an all den Filmmaterialien. Und anscheinend man munkelt. Wie gesagt, ich frage schon seit einigen Jahren und bekomme da keine klare Antwort. Also man munkelt, dass es daran liegt. Und wenn es daran liegt, dann ist es klar, dass keine DVDs kommen werden, weil dann müsste man ja Also es gab ja nicht nur einen, eine Firma, die diese Sachen hergestellt hat, sondern man hat ja, ich denke mal, grobflächig eingekauft zu einem gewissen Zeitpunkt. Heute werden die, glaube ich, selbst produziert oder ich denke mal, aber jedenfalls Damals wurden die eingekauft und wenn dort die Rechte ausgelaufen sein sollten, dann ist klar, das macht einen Haufen Arbeit. Und ob sich das lohnt, das für mich würde sich das lohnen und ich denke mal für euch da draußen auch. Aber es muss sich ja auch rechnen. Und gerade beim ZDF, das, und für eine das ist ja so, die, die Firma, die das produzieren wollen würde, es gab ja einige, DVD-Firmen, die gerne Löwenzahn auf den Markt bringen wollen, wollten. Ich hatte einige angesprochen, angeschrieben und es waren einige Sachen. Einige wollten das machen. Ähm, die, ja, die, das muss ja auch für die sich rechnen. Und wenn man da jetzt das sind erstmal zwei Jahre versucht, irgendwelche Rechte zu erneuern, das ist, glaube ich, zu kostenintensiv. Aber wie gesagt, ähm, das sind die Gerüchte. Und deshalb wird es wahrscheinlich keine DVDs mehr geben. Deshalb laufen auch im Fernsehen nur noch die gleichen, DVD, äh, gleichen Folgen mit Peter. Was ich, was ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schade finde. Denn es gibt so tolle Folgen. Und äh, gerade wenn sie im Fernsehen laufen, haben sie eine bessere Qualität als... Äh, auf irgendwelchen einschlägigen Videoportalen, ne? Ich meine, ich finde es ja schön, dass wir trotzdem Löwenzahn genießen können. Um, aber die Qualität ist ja manchmal nicht so toll. Aber so ist das leider. Derzeit gibt es keine DVDs von Löwenzahn. Was ich nicht verstehe, ist, warum es von Fritz Fuchs keine DVDs gibt. Es gibt genug Fans da draußen. Äh, junge Fans und so, die sich auch, ich denke mal, Staffel-DVDs kaufen würden. Warum gibt es keine von Fritz wenigstens? Das wäre schön. Also, liebes ZDF, 40 Jahre Löwenzahn, ZDF Enterprise. Ihr seid ja für die Lizenzvergabe und für, die, für das Marketing und bla, zuständig. Fritz-DVDs, Löwenzahn, die neuen Abenteuer. Es gab so tolle Abenteuer. Die in einer, auf einer schönen Blu-Ray mit ein paar Extras. Das wäre toll. Also macht's doch mal. Ihr könnt mir nicht erzählen, da gibt's, dass es keine Firmen gibt, die das rausbringen würden. Jo. Also das war zu der Frage. Warum gibt es keine Löwenzahn, die ist? Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Sehr, sehr schade. Ja. Aber so ist das. Gut. Das war ein kurzes Video von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Demnächst kommt hier das erste löwenzahn fanclub geburtstagsspecial zum 40-jährigen Löwenzahn-Geburtstag. Und dann gibt es noch ein zweites. Das werde ich demnächst in Angriff nehmen. Eine kleine Überraschung. Und dann werden wir natürlich Videos machen von der Geschenkübergabe. Vielleicht machen wir das am Bauwagen. Ich werde nochmal werd noch schauen, muss mal mit der Produktion sprechen, wo wir das machen. Denn wir haben ja ein Geschenk im Namen aller Fans für das Team von Löwenzahn, für 40 Jahre Löwenzahn. Und äh, ja, mal gucken.